Liebe Luzernerinnen und Luzerner, dass es trotz der Corona-Krise wieder möglich war, die Herbstsession im Bundeshaus durchzuführen, das war für mich gerade am Anfang ein Highlight. Und somit hat das Parlament wieder ein Stück Normalität sich zurückgeholt. So gross meine Freude über die Rückkehr ins Bundeshaus war, so sehr geärgert hat mich auch die vorübergehende illegale Besetzungen des Bundeshausplatzes durch Klimaaktivisten. Sie haben gemeint, dass sie sich über das Gesetz stellen können, weil ihre Anliegen wertvoll sind. Aber wer soll entscheiden, wenn eine Sache wertvoll genug ist, um das Gesetz zu brechen? Die Haltung geht nicht auf. Auch wenn das Anliegen vom Klimaschutz ganz viel Sympathie genießen, unsere Gesetze geht für alle, wenn wir tolerieren, dass sich einige über das geltende Recht stellen dann kann unsere Demokratie einpacken. Denn mit der Totalrevision vom CO2-Gesetzes haben wir im Parlament nämlich sehr wohl unsere Arbeit gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem CO2-Gesetz eine ausgewogene Lösung erarbeitet haben. Und dafür habe ich mich stark engagiert und ich bin sehr froh, dass sich der National wie auch der Ständerat geeinigt haben. Zwar wird es mit der CO2-Lenkungsabgabe eine gewisse Mehrbelastung geben. Die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe werden zum grossen Teil an die Haushalt und die Wirtschaft wieder zurückgeben. Vor allem aber brauchen wir keine Bundesgelder, um Maßnahmen Massnahmen zu finanzieren, die wir im Gesetz definiert haben. Passend zu den allgegenwärtigen Schutzkonzepten innerhalb vom Bundeshaus war auch die Beratung für das Covid-19-Gesetz. Ich bin der Meinung, dass die Schweiz wirtschaftlich bis jetzt gut durch die Krise gekommen ist. Jetzt gilt es, die finanziellen Folgen für die besonders betroffenen Branchen und ihre Beschäftigten können können, mit Hilfsgeldern, wo an Bedingungen geknüpft sind. Das finde ich richtig und nötig, um so auch Missbrüch zu vermeiden. Als Mitglied der Außenpolitischen Kommission hat mich die Botschaft zu der internationalen Zusammenarbeit sehr stark beschäftigt. Ich begrüsse die Stossrichtung, die vorgesehen dass die internationale Zusammenarbeit muss drei Kriterien erfüllen muss. Nämlich Bedürfnisse Bedürfnisse der Bevölkerung müssen abgedeckt sein, ein Mehrwert für die Schweiz muss geschafft werden und die generellen Schweizer Interessen werden vertreten. Genau diese drei Kriterien erlaubt es, die Entwicklungszusammenarbeit klarer zu fokussieren. Dass sich die Schweiz vermehrt dort engagiert, wo sie auch einen Unterschied machen kann. Engagiert habe ich mich auch für die Finanzierung der beruflichen Vorsorge. Durch die Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank im System der beruflichen Vorsorge jährlich rund 500 Millionen Franken verloren. Die Schweizerische Nationalbank dagegen erzielt mit deren Finanzpolitik höhere Gewinne. Und ich meine, wir müssen das Geld in denen zurückgeben, wo es ihnen auch gehört, nämlich den Versicherten. Mein Anliegen ist an die zuständige Kommission zur Vorbereitung überwiesen worden. Also als Mitglied der Ständerötlichen Gesundheitskommission werde ich den Vorstoß in den höchsten Monaten behandeln. Und somit können wir das mit der BVG-Vorlage thematisieren, wo im ersten Quartal 2021 zu Mehr wieder in die Kommission kommt. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, thema Themenvielfalt war auch in dieser Herbstsession wieder sehr gross. Und natürlich dominiert die Corona-Krise unseren Alltag und ich befürchte, das wird sich so schnell auch nicht mehr ändern. Wir stehen weiterhin vor enormen Herausforderungen und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen mit meinem Sessionsbericht und wünsche Ihnen ganz schöne Herbsttage.